Hey hey, Oliver Schirmer hier. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Oli TV und heute ja, möchte ich mal kurz ein paar Gedanken mit dir teilen zum Thema Network Marketing und darum oder darüber, warum du ja dein Network Marketing Business ja langfristig planen solltest, warum du ja mit einer langfristigen Herangehensweise an dieses Business herangehen solltest. Ähm, grundsätzlich ist es so, Menschen, die ja im Network Marketing starten, ja, die erliegen oft ja, dem Irrglauben oder der Versuchung, ja, ähm, schnellen Erfolg zu haben. Und das ist auch so ein bisschen ein hausgemachtes Problem, weil oft gerade, ja, eben solche, ja, schnell reich werden Dinge, ja, dementsprechend auch publiziert wird, ja, du musst nur drei, vier Leute finden und dann äh, entwickelt sich das Ganze. Nein, so nicht. Es gibt genügend Beispiele, die zeigen, dass schneller Erfolg möglich ist. Das will ich auch gar nicht in Abrede stellen, aber ich mache das gerne am Beispiel von dem Bäcker. Wenn du heute ähm, ja, Bäcker werden willst, dann wirst du nicht von heute auf morgen die besten Kuchen backen oder, oder Brötchen backen, sondern du wirst dieses Handwerk von der Pike auf lernen müssen. Und ähm, in der Regel dauert es dann zwei, drei, vier Jahre, bis du dann als Fachmann in diesem Bereich dann dementsprechend auch arbeiten kannst. Und so ist es im Network Marketing genauso. Viele Menschen starten im Network Marketing und haben mit Marketing und Verkauf ja hier eigentlich ihre ersten Berührungspunkte. Und dann ist es doch ein Irrglaube zu denken, okay, wenn ich noch nie Erfahrung in dem Bereich habe, ja, dass ich dann von heute auf morgen ja ein ähm, Senkrechtstarter bin. Auch wenn es diese Beispiele gibt, ja. Aber ich gehe jetzt einfach mal von, von dem Menschen aus, der damit eben noch keine Berührungspunkte hatte, der muss einfach ja gewisse Basics erlernen, um dann von diesen von diesem Plateau aus weiter wachsen zu können. Wenn du das Ganze langfristig siehst, ja, dann hat es ein paar Vorteile für dich. Und zwar zum einen, du wirst ganz anders handeln, ja, und du wirst ganz andere und bessere Entscheidungen treffen, weil wenn du eine kurzfristige Perspektive hast, dann wirst du deine Entscheidungen darauf treffen, ja, was kurzfristig gut ist. Wenn du aber einen langfristigen Horizont äh, siehst, wenn du sagst, nein, ich möchte jetzt mein Fundament vernünftig aufbauen, dann wirst du andere Mitarbeiter einstellen. Du wirst ja, dir überlegen, wer sind denn deine ide idealen Kunden. Ja? Du wirst einfach ganz andere und bessere Entscheidungen treffen und dann dementsprechend langfristig auch viel, viel mehr. Erfolg haben, weil du dein Business eben, ja, eben für die Zukunft baust und nicht nur für einen kurzen Moment. Ich hoffe, ähm, ähm, du kannst verstehen, was ich damit meine ja? und deswegen solltest du einfach für dich die Entscheidung treffen, okay, ähm, ich plane mein Business langfristig, ja? ich setze mir für die nächsten drei bis fünf Jahre ähm, verschiedene Ziele, entwickle einen drei bis fünf Jahresplan, ja? wo will ich in den einzelnen Abschnitten stehen, was will ich haben, wer will ich sein, was will ich tun. Ja Und dann halte dich an diesen Plan und zieh diesen eben einfach auch konsequent durch. So, das soll es jetzt von mir hier erstmal gewesen sein. Denke und plane langfristig. In diesem Sinn wünsche ich dir maximalen Erfolg. Alles, alles Gute. Und wenn das Ganze hier für dich hilfreich war, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn du dir mir einen Daumen hoch gibst, das Ganze mit deinem Netzwerk teilst. In diesem Sinne, alles, alles Gute. Dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.